Willkommen, meine Damen und Herren, zum epischen Toti-verbackt EA, danke für gar nichts Event für des das Jahres. Jahres. Uh -huh. erste Mal in der ganzen Geschichte der FIFA. Von Schweizland. Ist die Schweiz im Toti-Nominee vertreten mit komplett verdient Gregor Kobel. Aber es werden noch mehrere fragwürdige Fragen die ja, in diesem Video festgestellt werden. Aber ähm, ja, mehr dazu später. Torwart des Jahres gibt es nicht viel zu sagen. Wir haben hier eine nette Auswahl. Kurz war Champions League Sieger. Martinez WM Sieger. Bono beste Saison seines Lebens. Mit Trapp haben wir hier den deutschen mich... <lacht> Ne, für mich ist ganz klar Kurz war Champions League-Sieger bis auf die WM eigentlich fast ein perfektes Jahr gehabt. Courtois kommt jetzt einfach bei mir rein. Da ist nichts zu diskutieren. Da bin ich absolut deiner Meinung. Courtois ist auch der Vertreter in meinem Tor. Zuerst mal die Skandale aufdecken. Äh, Rüdiger und Alaba sind nicht dabei. Nur in der Militao. Ja, hier gehen wir kurz durch. Also Wir dürfen vier wählen. Gibt es bei dir schon eine Position, die da fix ist? Definitiv ja, meine beiden Außenverteidiger. Lukas Hernandez äh, links und rechts Hakimi ist meiner Meinung nach auf jeden Fall vertretbar. Hernandez geisteskranke Saison bei AC Mailand und Hakimi natürlich auch mit Marokko. Richtig gut. Ja, bei mir äh, sieht es sehr sehr ähnlich aus. Also ich finde, es gibt einige Spieler, zum Beispiel Davis eben hat wieder eine gute Saison nach der Verletzung, muss man sagen, für den Point auch sehr, sehr gute Spieler. Auch Klaus, eigentlich sehr, sehr viele Leute, die man hier wirklich nominieren kann. Aber die Entscheidung fällt, glaube ich, bei fast allen, also Hernandez ist fix drin, das ist bei allen so. Und dann fällt die Entscheidung einfach zwischen Hakimi oder Juan Cancelo. Ich nehme jetzt Juan Cancelo, weil er mich auf einer neuen, anderen Stufe überrascht hat mit seinen Spielmacherqualitäten im Mittelfeld. Als unglaublicher Box-to-Box-Außenverteidiger auf beiden Seiten. Das ist unglaublich, was der da macht. Ähm, und ich glaube, da werden wir noch viel sehen von ihm. Ja, oh, die Innenverteidiger. Jetzt das ist richtig, richtig interessant. Also meine Wahl hätte ich diese Auswahl nicht gesehen, wäre lustigerweise Hallo. rein. Oh, ganz genau, diese beiden Herren. Spielen die beste Saison ihres Lebens, haben mit Real gefüllt alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und deswegen hätte ich ihn auf jeden Fall im Toti wie letztes Jahr ja, eigentlich schon drin gesehen. Und deswegen nehmen wir hier Leute mit wie Biragi, Grimaldo oder keine Ahnung, ja, beispielsweise auch Süle. Mich regt Ruben Dias jedes Jahr auf. Mich regt auch <lacht> Van Dyke auf, weil es einfach immer die sind, weil Premier League immer gewählt wird. Guardiol hätte ich gerne genommen. Ja, fehlt mir noch der Schritt. Der wird auf jeden Fall irgendwann mal ins Team of the Year kommen und dann vielleicht auch bei den Honorable Mentions dabei sein. Kunde hat mich auch sehr, sehr überzeugt. Aber für mich hat der unglaubliche 38-jährige Thiago Silva verdient. Alles, was ich von ihm gesehen habe, war Weltklasse. Seine Führungsqualitäten. Auch das Tempo im hohen Alter immer noch gut. Er steigt da als Libero-Rolle ein bei Chelsea. Das ist unglaublich. Und einfach, weil ich nicht noch einen PSG-Vertreter mit Marquinhos nehmen will, weil wir wissen alle, dass psg vertreten sein wird, und weil es eigentlich Real Madrid viel mehr verdient hätte, kommt Eda Militao rein. Ein unglaublicher Innenverteidiger. Professionelle und starke Meinung? Pff, es ist sehr schwierig, meiner Meinung nach. Aber Tomori, er ist zwar noch jung, aber er wird meinen ersten Platz treffen. Und mein zweiter Vertreter wird natürlich mit Real Madrid Eder eh weil die anderen beiden einfach nicht dabei sind. Gut, kommen wir direkt zu den Mittelfeldspielern. Hier sind sehr, viel, sehr, sehr viele Spieler vertreten. Aber mein erster Pick fällt auf... ...Bellingham. Der sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall wechseln, weil bei Dortmund wird er nicht viel reißen, wenn die so weiter spielen, wie sie halt die letzten Saisons so weiter gespielt haben. Keine Ahnung, Premier League irgendwo, meiner Meinung nach sollte Luca Modric noch zu seinem krönenden letzten Jährchen eine Toti-Karte bekommen. Und der dritte wird dann nämlich richtig schwierig. Ich muss mich entscheiden zwischen... Chuameni, Varela oder natürlich auch Pedri darf man nicht vergessen. Ich nehme Chuameni. Ich habe auch meine Kandidaten, ich gehe die ganz ganz kurz durch. Weil Real Madrid Champions League Sieger und auch jetzt immer noch mega performt. Perform. Äh, Modric auf jeden Fall verdient, Kroos auch sehr sehr verdient, Valverde eigentlich auch ziemlich verdient, auch wenn er viel auf dem rechten Flügel gespielt hat. Was er aber auch mega gemacht hat. Also unglaublich. Chouameni wächst langsam in die Rolle rein, jetzt wo Casemiro weg ist. Und bezüglich Casemiro, er hilft Man United in allen möglichen Bereichen. Ich hätte ihn fast genommen. Aber kommen wir zuerst wieder zum größten Skandal der Welt. Der beste deutsche Fußballer und wahrscheinlich auch der beste Fußballer der Bundesliga des letzten Jahres ist ja. nicht mit dabei. Es ist nicht Dohan, es ist nicht Grifo, es ist auch nicht Kamada, es ist Jamal Musiala. Äh, wir gehen aber zuerst mal mit einem Pick Bellingham, das ist unglaublich, was der leistet. Ich werde Modric rein tun, weil einfach verdient. Ich meine, schaut ihn euch an, es ist unglaublich, Modric muss auf jeden Fall rein. Jedoch fällt meine Entscheidung jetzt zwischen Valverde und Casemiro und vielleicht noch ein bisschen Kroos. Aber ich glaube, ich werde Valverde rein tun. Dann würde er dann halt hier so auf der rechten Seite spielen und Bellingham vielleicht eher ein bisschen defensiver. Aber das wäre auf jeden Fall meine Dreier-Auswahl. Und zum Glück kein Kevin de Bruyne, weil der kommt sowieso. Rein. So. Ja, und wir sind halt wieder an einem Punkt angelangt, wie jedes Jahr, wo Iago Aspas wieder äh, eine Toti-Karte <lacht> verdient hätte. So, meinen ersten Pick habe ich schon mal fix. Ähm, Benzema belegt bei mir die Stürmerposition. Das ist fix. Das Problem ist, wir haben nur drei Spieler, oder? Und eigentlich ist meine Auswahl schon gefallen. Ich will hier ganz, ganz große Props geben an drei Spieler. Aber wir gehen jetzt zuerst mal rein. Mein erster komplett fixer Pick ist einfach Kilian Mp. Und ich werde ihn jetzt auf die linke Seite tun. Werd dazu gleich meinen Honorable Menschen machen. Oder sogar zwei. Und das ist Neymar und Vinicius. Beide Brasilianer unglaublich. Vinicius nochmal einen Riesenschritt in seiner Entwicklung gemacht und auch Neymar. Diese Zahlen in dieser Saison, das ist unglaublich. Ja, die jetzt auf Infa verdient. Das kann man einfach nur so stehen lassen. Soll ich mich gleich anschließen? und ein paar linker Flügel. Arsenal spielt so gut, dass eigentlich ein Arsenal-Spieler drin sein sollte. Ödegaard ja. wird es leider nicht. Gabriel Jesus leider auch nicht eben jetzt auch verletzt. Sehr sehr schade. Aber hätte es auf jeden Fall verdient. Und so leid es mir auch tut, muss ich Messi äh, reintun, wenn du den World Cup gewinnst und mehrere Jahrzehnte schon fast darauf hinarbeitest. Äh, ja, ist das eigentlich nur verdient. Und dann als letztes, ja, tut es fast weh, so viele Spieler auszulassen, weil Rafael Leao hätte es sowas von verdient. Und ich hoffe auch sehr, dass er äh, in den Honorable Mentions vorhanden ist. Aber es wird halt leider Gottes Benzema, wobei ich mit ihm auch nicht unzufrieden bin, auf jeden Fall sehr, sehr verdient. Ballon verdient, alles verdient. Ja, und dann wird wahrscheinlich Haaland als zwölfter Mann aufgestellt. Das ist halt das Ding. Ich werde jetzt Messi auf jeden Fall auf den rechten Flügel packen, weil der Typ hat diese Saison mit Argentinien einfach noch Gott sei Dank die WM geholt. Man vergönnt es ihm wirklich. Er hat jahrelang darauf hingearbeitet und endlich hat es geschafft. Und es tut mir einfach richtig weh, Erling Haaland, den Torschützenkönig der derzeitigen Premier Kreml League Saison hier einfach stehen zu lassen. Aber Haaland wird auf jeden Fall beim Team of the Season dabei sein, egal was jetzt noch irgendwie passiert. Äh, stimmt, stimmt. noch kurz ein Skandal aufdecken. Markus Rashford wird komplett gestrichen. Der spielt gerade, ich weiß es nicht über das ganze Jahr, er hätte es niemals ins Team of the Year geschafft, aber zumindest nominiert werden. Er spielt gerade eine unglaubliche Saison, ist von der wahrscheinlich schlechtesten Saison seit Jahren direkt in die, Be also wieder in Topform. unglaublich Saison. Also ich weiß echt nicht, wo sie den vergessen haben. Ach, den hätte man ruhig, statt so ein jaguar jaspers <lacht> Oder halt wirklich Borch Iglesias reinpacken kann. Aber Vinicius hätte es wirklich für dich. Also ich verstehe, wenn Vinicius da drin ist. Das ist ja. Der Typ von Werder Bremen. Stimmt, wo ist er? Wo oh, ist Külko. Schade. Spielt bei Werder Bremen seine beste Saison bis jetzt. Ist absolut krank. Hat bei der WM gut gespielt. Es, es kann nicht sein, dass er mit. Ende 37 bis im Sommer wirklich als Man United gecarried hat und er dann einfach nicht auftaucht. Vielleicht er kommt er auch nächstes bin. Jahr ins Team of the Year mit Al Nasser. <lacht> mit Taliska zusammen. Ich würde sagen, zähl mal dein Team nochmal auf hier. Im Tor steht absolut ter und fair und vertretbar Thibaut Courtois. Meine beiden Innenverteidigerpositionen position belegen Tomori und Eda Militao. Die Außenverteidiger sind Hakimi und Hernandez. Von links nach rechts aufgezählt. Äh, links Bellingham. In der ZDM-Position Chouameni. Und rechts Luca Modric. Am linken Flügel befindet sich Kylian Mbappé. In der Mitte Karim. The Dream. Absolut verdienter Ballon und Tor-Gewinner Benzema. Und rechts Lionel ankara Messi. Van Dijk. Ruben Dias. Die Bräune, die werden alle drin sein. Ich will keine Premier League Spieler, wie ihr seht. Ja, und in diesem Sinn dürfen wir nicht unsere Stimme abgeben, weil EA ihre Seite nicht äh, gut eingerichtet hat. Gut, wir verabschieden uns mit, man sieht's, der erfolgreichsten Fußballsimulationsfirma, simulationsfirma Sportsimulationsfirma der Welt. Schade. Danke, EA. Hier nochmal beide Team of the ES eingeblendet. Ich würde sagen, das können wir so stehen lassen und wünschen eine ganz tolle Food Centurions Promo und dann viel Packluck beim Petn und nein! Nein! Ja, auch gut! <lacht> und damit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wünschen einen schönen Abend, Morgen, Tag. Äh, Muchas gracias para vosotros.